Für eine 2015 erschienene Studie hat man Rauchern eine nikotinhaltige Zigarette gegeben, ihnen aber dabei gesagt, dass es sich dabei um eine nikotinfreie Zigarette handelt. Dies beeinflusste scheinbar die Wirkung der Zigarette auf signifikante Weise. Das Gehirn der Probanden schüttete weniger Dopamin aus und die Sucht der Probanden fühlte sich auch nicht befriedigt. Bei einer anderen Studie hat man kokainabhängigen Ritalin gegeben. Der einen Hälfte sagte man, dass es sich bei der Droge um einen Stimulant handelt, der anderen Hälfte sagte man, dass es ein Placebo ist. Auch hier wirkte die Droge bei denjenigen, die wussten, dass es ein Stimulant ist, stärker. Deren Herz schlug um 50% schneller als bei denjenigen, die dachten, dass sie nur ein Placebo hatten. Und sie waren auch mit der Wirkung der Droge zufriedener. Ich frage mich gerade, wie komisch die Befragung bei der Placebo-Gruppe gewesen sein muss. Wie zufrieden waren sie mit der Wirkung der Droge? Hä, wie die Wirkung der Droge? Ich habe doch ein Placebo bekommen. Diese beiden Studien deuten jedenfalls darauf hin, dass die Erwartung an eine Drogenerfahrung fast genauso wichtig ist wie die Droge selbst. Total oft schreiben mir gewisse Zuschauer, dass sie irgendeine Droge konsumiert haben, dann aber nichts von dieser gespürt haben. Mit Sicherheit ist da oft minderwertige Qualität die Ursache. Man kann aber nicht ausschließen, dass die Menschen teilweise gewissermaßen nichts spüren, weil sie nicht wissen, was sie spüren sollen. Wie oft hört man, dass die Menschen beim ersten Mal Kiffen nichts spüren? Könnte die gleiche Ursache haben. Ich will damit nicht sagen, dass man jemanden, der noch nie etwas von MDMA gehört hat, eine 200 Milligramm MDMA-Pille in sein Wurschtbrot mischen könnte, ohne dass er was spürt, weil er nicht weiß, wie die Droge wirkt. Dieser Placebo-Effekt macht natürlich nur einen gewissen Teil der Wirkung aus. Obwohl es tatsächlich wenige Menschen gibt, die mir geschrieben haben, dass sie auf MDMA noch nie was gespürt haben. Fällt mir ein, dass ich bei meinem ersten MDMA-Trip auch zwei Stunden lang nichts gespürt habe und alle anderen waren schon voll drauf. Und dann habe ich so angefangen zu fragen, ja, hey, scheiße, was spürt ihr da krass? Wieso spüre ich noch nichts? Und äh, vielleicht haben mir dann diese Beschreibungen dazu verholfen, dass ich dann endlich was gespürt habe. Ich habe noch weitere Beispiele aus meinem Leben, die man so interpretieren könnte. Ich trinke ja seit meiner ersten MDMA-Erfahrung kein Alkohol mehr. Aufgrund der Tatsache, dass viele nach ihrem ersten MDMA-Konsum genau weiter trinken wie vorher oder sogar MDMA und Alkohol mischen, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wenn ein gewisser Bekannter von mir nicht immer wieder vor meinem Trip wiederholt hätte, oh ja Simon, wenn du jetzt MDMA nimmst, dann wirst du Alkohol mit anderen Augen sehen und danach ihn nicht mehr so toll finden, würde ich noch vielleicht bis heute Alkohol trinken. PS, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass man nach dem ersten MDMA-Konsum mit dem Rauchen und Trinken aufhört. Überprüft diese Aussage nicht und nehmt sie als Fakt hin. Gern geschehen. Erwartungen an Drogenräusche bildet man sich ja oft aus Drogenerfahrungsberichten. Da ich ja auch einige Tripberichte auf meinem Kanal habe, kam es euch schon mal so vor, dass einige spezifische Elemente aus euren Trips sehr ähnlich waren zu meinen Schilderungen, nachdem ihr euch einen Tripbericht von mir angesehen habt. Ja, Mann, ich habe neulich ein Video von dir geschaut, wo du auf Grass stoned wurdest und dann habe ich auch Gras konsumiert und wurde auch von Grass stoned. Mein Fuck, ich glaube, deine Trips beeinflussen mich echt. Nein, nein, ich meine da jetzt schon spezifischere Elemente, die nicht unbedingt bei jedem Trip vorkommen. Doch wenn die Erwartung an eine Droge aktive Einflüsse auf die Wirkung hat, hat sie dann auch aktive Einflüsse auf die Nebenwirkungen? Das Medizinstudentensyndrom dürfte den meisten von euch ein Begriff sein, denn schließlich studieren ja ein Großteil meiner Abonnenten Medizin. Oder habe ich einen falschen Eindruck von meinen Abonnenten? <Musik> Man hat festgestellt, dass wenn Medizinstudenten gerade eine gewisse Krankheit in ihrem Studium durchnehmen, sie häufig anfangen, erste Symptome dieser Krankheit wahrzunehmen, obwohl sie eigentlich gesund sind. Das Faszinierende an der Sache ist, dass das trotzdem passiert, wenn man die Schüler im Vorhinein über dieses Phänomen aufklärt. Es gab auch mal einen Fall auf einer Schule, wo eine Lehrerin meinte, dass hier schwindelig ist und dass wohl irgendwo in der Nähe ein Gasleck sein muss, das das verursacht. Auf einmal wurden sämtliche Schüler von Ärzten unter. Versucht, weil es ihnen aufgrund des Gaslecks nicht gut ging. Aber in Wirklichkeit gab es nie ein Gasleck und alle Schüler waren gesund. Sie haben nur so fest daran geglaubt, dass ihr Körper den Glauben umsetzte. Oder die kleinen Pisser wollten einfach nur schulfrei haben. In einer Studie sagte man den Teilnehmern, dass man ihnen elektrische Ströme durch den Kopf jagt und dass das unter Umständen zu Kopfschmerzen führen könnte. Obwohl es gar keine Stromflüsse gab, beklagten sich mehr als zwei Drittel der Teilnehmer über Kopfschmerzen. Sogar wenn ich einfach nur die Frage stelle, Fühlst du das unangenehme Gefühl in deinem Brustbereich, gibt es einige von euch, die diese Frage mit Ja beantworten würden, weil diese Frage allein das Gefühl ausgelöst hat. Noch ein aktuelleres Beispiel. Im Jahr 2016 gab es einige YouTuber, die rumheulten, weil YouTube angeblich neuerdings Abos löscht automatisch, nachdem man ein Video hochgeladen hat. Direkt sprangen tausende YouTuber auf den Zug auf und meinten, oh ja. Das habe ich auch. Nein, hast du nicht. Dein Content sorgt einfach nur hart. Kann jemand diese Typen einblenden, die immer kommen, wenn einer jemanden krass gedisst hat? Gebt diesem Video eine 5-Sterne-Bewertung, damit dieser Kanal nicht das gleiche Schicksal erleidet. Placebo ist lateinisch für Ich werde gefallen. Nocebo ist lateinisch für Ich werde schaden. Also wie der Placebo-Effekt aufgrund einer Wartung an eine positive Wirkung eine tatsächliche positive Wirkung auslöst, löst der Nocebo-Effekt aufgrund einer Wartung eine tatsächliche negative Wirkung aus. An sich halte ich diese Schockbilder auf Zigaretten für keine so schlechte Idee, weil sie den Zigarettenkonsum tatsächlich zu reduzieren scheinen Aber kann es sein, dass diese Schockbilder die Nebenwirkungen von Zigaretten noch mehr verstärken? Es ist doch gut möglich, dass wenn Persönlichkeiten wie Bauernbeauftragte Marlene Mortler oder anti magier Dr. Thomasius einen Song auf ihrer anti Antidrogenflöte spielen, sie aktiv verantwortlich dafür sind, dass Drogen mehr Schaden anrichten. Das ist durchaus problematisch, denn Placebo und Nocebo-Effekte finden ja nicht nur in unserer Psyche statt. Sie können echte physische Effekte haben. Der Placebo-Effekt wird ja oft runtergespielt. Ah ja, nur Placebo. Aber nur weil der Effekt nicht wirklich durch Wirkstoffe aus einer Pille herbeigezaubert wurde, heißt das nicht, dass die Effekte nicht echt sind. Herr Doktor, Sie sagen mir also, ich bin komplett von meinem Krebs geheilt? Da haben Sie mir ein richtig geiles Medikament verschrieben. Ja, interessanterweise waren das Placebos. Was? Was soll das denn für eine Scheiße? Ich möchte richtig geheilt werden, du Penner. Man sagt sogar, dass der Nocebo-Effekt in sehr seltenen Fällen bis zum Tod führen kann. Es gibt einen Fall, wo ein Student Placebo-Tabletten zu Hause hatte, weil er gerade an einer Medikamentenstudie teilnahm. Der wollte sich dann allerdings mit den Placebo-Tabletten umbringen. Und der Student musste dann ins Krankenhaus eingeliefert werden und sein Zustand war tatsächlich kritisch. Als ihm dann gesagt wurde, dass es nur eine Placebo-Tablette war, normalisierte sich sein Zustand. Seitdem ich von diesem Nocebo-Effekten weiß, versuche ich, wenn ich mich dazu entschlossen habe, eine Droge zu nehmen, nicht einen Tag vorher die Nebenwirkungen durchzulesen. Es ist durchaus wichtig, alle Nebenwirkungen von Drogen zu kennen, damit man abwägen kann, ob es das für einen wert ist. Man muss sich aber nicht unbedingt kurz vor dem Trip nochmal daran erinnern, welche Nebenwirkungen das denn genau waren. Vielleicht ist es ja sogar eine gute Idee, vor einer Drogenerfahrung nochmal ausschließlich die positiven Effekte dieser Droge durchzugehen. Mir ist gerade eingefallen, dass der Nocebo-Effekt der Grund dafür sein könnte, warum mir noch nie ein Arzt irgendwas von irgendwelchen Nebenwirkungen erzählt hat, egal was mir verschrieben wurde. Oft wird mir ja, weil ich häufig positiv über Drogen rede, Drogenverherrlichung vorgeworfen. Würde man mir das weiter vorwerfen, wenn sich bestätigt, dass durch meine teilweise positive Darstellung von Drogen meine Zuschauer auch tatsächlich positivere Drogeneffekte erleben? Ja, weil dann werden die ja noch eher abhängig, wenn die weniger Nebenwirkungen haben. Ach, mit euch kann man doch nicht reden. Abonniert meinen Kabal!